Und damit ein ganz herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge SimCity 4 Deluxe. Ja, wir haben hier letztes Mal die, äh, dieses Wohngebiet hier oben angelegt. Aber jetzt ist die Frage, ihr, ihr habt zwar Nachfrage ohne Ende, aber... Oh, wir haben Industrie H mit 2. Industrie H mit 2. Okay. Ihr mögt überall. Das heißt mit 2, äh, mit das heißt, es wäre mittleres. Bürgermeister, vielleicht denken Sie, ähm, dass ein Streik des, des Landes in der beständigen Schule ein Witz sei. Willen, Gottes Willen, Gottes Willen, Gottes Willen. Anzahl Ärzte. Anzahl der Patienten. Ja, aber wie... Wie, kon, wie kann ich das jetzt zum Beispiel machen? Irgendwie ging das. Ich muss mir das... Ich muss mir das nochmal durchlesen. Aber ich glaube, wenn ich da drauf klicke, dann kriege ich da solche Infos. Muss ich mir nochmal durchlesen. So, Mittleres. Ich hoffe, ihr wollt immer noch. Nja. So. Anzahl der Schüler, Schülerkapazität. Dann setzen wir die mal hoch. Ich kann die einzeln hochsetzen. Ich wusste, das geht doch. Ich wusste, das geht. Mensch. Erhöhung der Gelder. Ja, the Moment. Was war das? Routenabfrage. Null. Okay, auf der Autobahn fährt noch niemand. 137. Was ist mit hier? 24. Okay, warum fahren hier so wenige? 88, 88, 130. Ihr nehmt echt den kürzesten Weg. Frachtlaster, okay, wo fahren die denn raus? Okay, die Frachtlaster fahren alle hier raus. Ich wusste, das geht. Mein Gott, ey. Anzahl der Patienten... Patientenkapazität... Dann erhöhen wir das ein bisschen. Was ist mit hier? Anzahl der Streifen, monatliche Unterhaltskosten, Anzahl der Zellen, Anzahl der Insassen. Das heißt, wenn ich das jetzt ein bisschen runter mache, auf 175, perfekt. So, was ist hier? Schülerkapazität, Anzahl der Schüler. Das ist ja okay. Unter Denkmalschutz stellen. Okay, was passiert dann denn? Ja, komm, das stellen wir jetzt mal unter Denkmalschutz. Und wo haben wir denn hier noch irgendwas? Hier war doch noch... Hochzeiten pro Woche. So, hört sich doch gut an. So, was mit der Schule? Anzahl der Schüler, Schülerkapazität, Anzahl der Lehrer. Okay, jetzt zeig mir mal bitte alles mit Bildung. Okay, dann gehen wir mal kurz hier hoch. schüler Anzahl der Schüler. Das heißt, äh, hier kommt, ja äh, genau, hier wird, ähm, hier wird ein riesen Wohngebiet kommen. Das heißt, wir setzen hier eine große Grundschule. Die hier oben haben gar nichts. Die da hinten haben auch kaum was. Boah kann wir deutlich runtersetzen auf 100 Simoleons. Das ist okay. Was war das? Privatschule. Okay, da kann ich nichts rumschrauben. So, wie sieht's mit dem äh, wie sieht's mit der Feuergefahr aus? Den kann ich jetzt ja auch einzeln. Ja, genau. Ne, das passt alles. Kriminalität. Okay. Wasser. Zustand 99%, Prozent. verbrauchtes Wasser, Nutzung, Kosten pro Wasserverschmutzung zulässig, okay, das ist auch zulässig, das sieht wunderbar aus. Maximale Kapazität, Kraftwerkszustand, Gesamtenergie, okay, was haben wir hier noch? Ja, das wird auf jeden Fall mal runtergesetzt. Auf 300 oder so. Und dann können wir dem noch ein bisschen mehr geben. 55. Perfekt. Casino. Momentan in Nutzung 12. Wow. Wo fahren die LKWs raus? Hier? <lacht> Also, <lacht> ähm, das hier, nein, das hier, nein, nein will ich doch gar nicht, Mautstelle, flupp, und hier genauso, und hier passt keine rein. So, jetzt überlegt es euch nochmal, oder? Da bin ich mal gespannt. So, was machen dann die Gelder? Das sieht er schlecht aus? Ah, ich wollte noch gucken wegen der Gesundheit. Genau. Die ist nämlich hier. Okay, das sieht ja nicht so gut aus. kleines Einszugsgebiet. So, die Finanzierung wieder hier ein bisschen runtersetzen. Anzahl der Ärzte, machen wir mal auf 55 so. Okay. <lacht> So, was wollt ihr denn alles? Ach oh Gott, das will. Ihr wollt schwaches Gewerbe? Ihr wollt eigentlich schwaches? Okay, okay, okay. Dieses Kraftwerk leidet besonders unter Geldmangel. Hier nervt mich was, ey. Also Attraktivität. Äh, von dem hier. Ist überall gut, von dem hier. Okay, nicht hier, das heißt, wir könnten das hier oben erweitern. Ach ne, halt. Mittleres, mittleres, mittleres. Moment. Aktivität. Das hier. Okay. Und das hier auch da. Alles klar. Dann würde ich sagen, bauen wir da ein Gewerbegebiet rein. Hm. Machen wir mal hier die Trennung. Drei, drei, drei, sieben. Also drei, vier, meine ich. Also, Schwaches. Schwaches und durchschnittliches. Na, ihr möchtet daran bauen, glaube ich, Ja. Bleiben die zwei da in der Mitte übrig. Und das möchte ich gerade gar nicht. Und natürlich noch mal noch mal wohnen. Wohnen kann man nie genug. Oh. Das ist wahrscheinlich dann Nee, müssen wir gar nicht. Ah, sehr schön. Dann mache ich mal ganz kurz hier eine Erweiterung. Okay, geht so nicht. Geht's jetzt? Ja, tatsächlich. Denn dann setzen wir hier... Äh, ja. Ja. Wie ja. ja. besteht doch hier? Zum Anbinden bis zum Ende einer... Ach so, bis zum Ende. Äh das ist kein Problem, das kriegt wir geregelt. So, ha. Genau. Dann lassen wir das erstmal so. berichte über störung testfahrt auf der spur wir möchten die räuber fangen LKW aufpassen Oh oh Ihr okay, geht mir alle aus dem Weg Das ist immer sehr schön Sehr gut. Ich hoffe, dass wir jetzt. Dass sie Sims die Autobahn nutzen. Weil ihr habt ja zumindest mal. <Glacht> Zwei. Nein. Null. Warum null? Drei. Siehst du? Merkst du, dass es da über die Autobahn schneller geht? Also. Struktur Bist jetzt zufrieden Mein Gott, ey bei Null bleiben. Angebußfahrer haben wir schon gemacht. Sehr schön. Im Tagungszentrum ist auch immer was los. Halt. Das da. Sehr schön. Wow. Cool. Langsam, vielleicht überlegen, ob man die Uniform kostet. 82.000. Okay. Was ungeheure Müllmengen auf den Feldern? Ja, Fragen, Ja. habt sonst keine Möglichkeit, oder fahrt jetzt alle hier unten? Wenn ihr über die Allee fahrt, fährt... fährt echt fast absolut niemand. Was ist hier außer? Oh. Die Frachtlast, die fahren alle von hier. naja ja, gut. Halt, halt, halt, halt, halt, halt, halt. warum geht meine Bürgermeisterbewertung so weit nach unten? Es kann doch nicht sein, dass ihr immer und immer wieder Wohnungen haben wollt. Das kann doch nicht sein. Kein Problem, ich gebe euch alles, was ihr wollt. Was ihr wollt. Zack. Das Wasser liegt auch schon bis hier hinten, das ist sehr spitzenmäßig. Wird die benutzt? in der Stadt, nein, haben wir schon. Schnappt schnapp den Autodieb, Zombie hier, haben wir alles schon, haben wir alles schon. Ja, stimmt, wir haben ja Atomkraftwerk. Hm. Reines böses Eis. Okay, was ist das denn? Die Kinder in Kartoffelhausen sind ganz versessen auf Eis. Okay, was ist die alternative Eislieferung? Nein, wir nehmen natürlich Dr. Wu. Wir nehmen immer Dr. Wu. <lacht> Ich glaube, da kriegen wir jetzt irgendwas Gutes. Ich bin mir aber nicht mehr sicher, was. Ich glaube, ich habe immer ewig auf diese Mission gewartet und habe sie nie bekommen. Ich bin mir aber, wie gesagt, nicht mehr 100% sicher. Aber ich glaube... Ich glaube... Ich muss... Ah, Melodie an, aus. Ah jetzt, ich muss noch weiter um Gottes Willen. Halt so jetzt guck mal. Halt, machst wieder aus? Da ganz unten im Eck ist eine Schule, wer hat die dahin platziert? Hallo? die dahin platziert, kann ich mir gar nicht vorstellen hier hin ach die Schule oh, ja <lacht> jetzt wahrscheinlich noch zu der großen zu der neuen hinten Hallo? Ja, hallo. War das. War das die Mission, die verbackt war? ist abgelaufen. Ich glaube, ah, ich glaube, das war die Mission, wo ich ja ja ja okay. Gib, gib mir die bitte noch mal. Gib mir die bitte noch mal. <lacht> oh, was fehlt muss da noch? Nachrichtenwagen, Taxi, benötigt Flughafen. Ich glaube, beim Taxi war auch in irgendeine gute Mission. Panzer, jawohl. Aber alles Weitere schauen wir uns in der nächsten Folge an. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis dahin, macht's gut, ciao.